Wenn du einen Blog schreibst und Blog nennt sich das Ganze, was du dort dann entsprechend schreibst. Also ich schreibe nicht einen Blog, sondern ich schreibe einen Blogbeitrag. Aber das ganze Konstrukt nennt sich dann Blog. Dann hast du hier die Möglichkeit, über Beiträge einen neuen Blogbeitrag zu erstellen. Das ist jetzt die Ansicht, wie du sie hast mit dem Gutenberg-Editor. Das hat mit dem Style der dann insgesamt angezeigt wird auf der Webseite, eigentlich nichts zu tun. Du kannst hier zwar Blöcke hinzufügen, ne? aber du kannst hier einfach auch beginnen mit der Schreibweise und sagen, das ist mein erster Blogbeitrag. Und dann haben wir hier im Y-Text Text kopieren, fügen wir das mal hier ein, so, veröffentlichen. Jetzt hast du hier diesen Beitrag mit dem Design von dem Hello Theme. Das heißt, hier ist die Überschrift von der Webseite. Das ist mein erster Blogbeitrag. Das ist die Überschrift des Blogbeitrags. Hier haben wir den Text, den du reingeschrieben hast und unten hast du die Möglichkeit, die Kommentare zuzulassen. Das würde ich dir grundsätzlich anraten, dass du das auf WordPress freischaltest. Du hast aber auch die Möglichkeit, diese entsprechenden Diskussionen, nennt sich das, beziehungsweise die Kommentare auszublenden. Hier unter der Diskussion kannst du sagen: Nee, zu diesem Blogbeitrag habe ich jetzt keine Lust, dass da Leute irgendwie kommentieren. Wobei ich dir davon eigentlich nur abrate, dann, wenn es ausartet. Also, wenn du zum Beispiel äh, beleidigende Kommentare drin hast und so weiter oder, oder das Ganze eine Eigendynamik bekommt, dann würde ich hier die Kommentare ausschalten. Der Pingback und Trackback heißt einfach, dass hier andere Blogs benachrichtigt werden. Das könntest du theoretisch auch noch entsprechend abwählen, wenn du das nicht möchtest. Wobei mir ist es ja egal, wenn andere meine Blogbeiträge abonniert haben, dann sollen die auch benachrichtigt werden. Ist mir eigentlich völlig wurscht, solange sie nicht eins zu eins meine Beiträge kopieren. Das kannst du hier also noch reinschreiben. Das hast du bei dem Permalink hast du noch die Möglichkeit, den ein bisschen anzupassen. Das ist diese diese URL, die hier oben steht dieser Permalink. Das ist mein erster Blogbeitrag. Das ist dieser Permalink. Den könnte ich jetzt erster Beitrag aktualisieren. Und jetzt ist diese Datei beziehungsweise diese Seite nicht mehr vorhanden. Hingegen erster Beitrag ist dann wieder dieser Blogbeitrag, den du hier gefunden hast. Wenn du diesen Blogbeitrag bearbeiten kannst oder willst, weil du irgendwo noch einen Schreibfehler oder so gefunden hast, dann kannst du den hier ganz einfach bearbeiten. Hier wieder reinschreiben, was du gerade möchtest. Das Ganze wieder aktualisieren oder zum Beispiel auch auf Entwurf umstellen. Wenn du den quasi mal kurz deaktivieren möchtest und äh, komplett überarbeiten, kann ja mal sein, gerade so in der äh, Branche des Webdesigns oder auch bei Facebook und so weiter, Social Media, kann sich ja mal ein Blogbeitrag ziemlich ändern. Dann nimmt man den mal kurz raus, stellt ihn auf Entwurf, überarbeitet den ganzen Blogbeitrag und schreibt dann zum Beispiel überarbeitet am 25.10.2022 oder so, damit die Personen, die den Beitrag sehen, aha, das ist ein aktueller Beitrag, auch wenn dieser Beitrag zum Beispiel äh, vor zwei Jahren oder so mal geschrieben wurde. Also ich habe auch schon einen älteren Blogbeitrag ein bisschen bearbeitet. Das macht also nicht sehr viel aus. Hier hättest du noch die Möglichkeit, das Ganze mit Elementor zu bearbeiten. Dann kannst du hier noch ein bisschen mehr hinzufügen. Das würde ich aber vorerst mal weglassen, weil dieser Beitrag soll ja nicht mit Elementor bearbeitet werden, sondern mit WordPress. Und das kannst du auch, wenn du da mal fälschlicherweise gewechselt hast, einfach sagen Back to WordPress Editor, dann steht er wieder so da. Und hier hast du auch noch die Vorschau, die du dir anschauen könntest. So sieht der Blogbeitrag wieder aus, wie er gerade so dasteht. Du siehst auch hier, ich mache das mal fett dass hier die Änderung drin ist. Und jetzt siehst du hier, das ist zwar schon live, jetzt habe ich einen Klick zu viel gemacht, schon auf Veröffentlichen geklickt. Wenn ich jetzt aber hier auf Entwurf umstelle und Dolorsit Ahmed hier oben noch fett mache und dann die Vorschau klicke, in neuem Tab öffnen, dann siehst du hier gerade schon, was du entsprechend geändert hast und kannst somit vor der Veröffentlichung noch kurz nachschauen, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze ausschaut und dann auf Veröffentlichen klicken. Hier den Beitrag ansehen, sieht auch genauso gut aus, wie, wie du ihn gestaltet hast. Dann funktioniert das wunderbar. Ich arbeite nicht so gerne mit dem Gutenberg Editor, deswegen, du hast ja gesehen, wie man Plugins installiert. Installieren wir mal schnell diesen Classic Editor, damit dieser damalige Editor von WordPress wieder drin ist. Und wenn ich jetzt hier auf alle Beiträge gehe und auf bearbeiten. Ja, Jetzt habe ich es gerade vergessen, schnell das Plugin deaktivieren. Dann gehen wir hier auf Beitrag bearbeiten. Dann aktiviere ich das noch mal. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt hast du hier noch diesen WP Paragraph drin. Und weil ich natürlich mit Elementor das Ganze, da komme ich dann zu einem ganz, ganz späteren Zeitpunkt noch dazu bearbeitet habe, kann ich hier diese WP Graph rausnehmen. Die braucht es nicht. Und ich kann auch hier auf visuell umstellen und kann dann hier zum Beispiel Überschrift 3 hier noch einen Absatz reinschreiben. Mit ebenfalls einer Überschrift. Und dann sieht auch hier hinten das Ganze ein bisschen anders aus. Und damit arbeite ich eigentlich lieber, weil damit siehst du ein bisschen, ja, ich sag's mal, ein bisschen schöner dargestellt, weil alles aufgeklappt ist. Du kannst hier die Schlagwörter hinzufügen. Das sind also nicht die, die dir in die Fresse hauen, auf Deutsch gesagt, sondern das sind die sogenannten Tags. Danach kann man suchen gehen und du hast hier die Kategorien. Bei den Kategorien würde ich sagen, machst du eine Kategorie und nicht mehrere, weil auch nach den Kategorien kann man dann auf der Seite, auf der Blogseite äh, draufklicken. Ich nehme jetzt hier mal Social Media, aktualisiere das Ganze. Und du siehst ja hier schon den Unterschied. Hier hast du alles auf der rechten Seite, musst du auf und zu klappen. Dafür liegt der Fokus hier bei der Bearbeitung des Beitrags. Und hier kann ich einfach ein bisschen freier äh, arbeiten. Das ist aber wahrscheinlich so, weil ich schon seit mehreren Jahren mit WordPress und eben diesem Classic Editor arbeite. Wenn du anfängst, würde ich mich schon mal ziemlich dran gewöhnen, dass du mit diesem äh, Gutenberg Editor arbeitest und dann bist du auch auf der guten beziehungsweise besten Seite, weil WordPress hat auch angekündigt, dass sie das Ganze äh, weiter ausbauen wird und massiv in Page Builder investieren. Ja, das war es also zum Thema des Blogbeitrags. Wir schauen mal noch kurz. wo die ganzen Tags sind. Genau hier hast du den verschlagwortet, also Schlagwörter mit Tags Und wenn du da drauf klickst, dann siehst du hier alle Blogbeiträge, die mit diesem Schlagwort Lorem Ipsum entsprechend versehen sind, das du ja hier auch angezeigt hast. Jetzt suche ich mal noch kurz nach der. Ja, das ist jetzt hier nicht angezeigt. Das kannst du dann definieren in Elementor drin. Und so kannst du natürlich deinen ersten Blogbeitrag entsprechend erstellen.